Um was geht's? Vor alle Krisen- und zukunftsfähige Ökonomie. Ich den folgenden kurz und schaue, dass ich so auf eine halbe Stunde komme. Ähm, dann haben wir Zeit fürs Gespräch. Insgesamt wurde gesagt, haben wir Zeit bis 10.15 Uhr relativ hart. Da geht es in die Workshops, machen ein paar Pause. Ähm, kurz anreisen drei, wie ich finde, zentrale globale Krisen in denen wir stehen, alles reine Spaßmacher, sondern alles Dinge, die potenziell sehr existenziell werden können. Unser Leben und leider wird das in 63 vor allem euer Leben entscheidend prägen können und wahrscheinlich werden. Das geht ganz schnell. Ja, wäre sehr schnell. Ich habe die nur mit Bildern äh, wird schnell verstehen, was, was ich da was ich hinaus will. Im zweiten Teil werde ich kurz anreißen, was hat das eigentlich mit der Ökonomie zu tun? Und im dritten Teil, der ist dann deutlich spekulativer oder jedenfalls Stärke von einer eigenen Position geprägt, werde ich versuchen darzustellen, welche Grundsätze eine zukunftsfähige Ökonomie in dem Zusammenhang haben kann. Und dann werden wir ins Gespräch kommen und ja, ich versuchen mit euch eure Fragen an das, was ich da gesagt habe, kritische Nachfragen, oder was auch immer, zu äh, Antworten, und vielleicht kommt ihr auch untereinander ins Gespräch, was ja auch schön wäre. Also, welche Krisen? Die globale ökologische Krise. Ich will es bewusst mal an der Überschrift nicht auf Klimawandel reduzieren, denn das ist das auf keinen Fall, das ist die Spitze des Eisbergs. So schlimm sie es ist an sich. Ihr kennt die Bilder. Waldbrand in Kalifornien. Nein, das ist nicht in Bolivien. Nein, das ist nicht in Südspanien. Das war 2018 in Niedersachsen. Und das ist dieses Jahr in Pakistan. Ein Drittel des Landes unter Wasser. Ein Drittel des Landes. wahrscheinlich etwas, was ihr so in dieser Formulierung noch nicht so gängig hättet, aber die Herren, das sind jetzt mit meiner Auswahl nur Herren, die kennt ihr. Das ist Herr Modi, Ministerpräsident von Indien. haben wir den anderen Herren, Ungarn. Putin, alles Vertreter dessen, was man in der politischen Wissenschaft neuer Autoritarismus nennt, also einer Variante, die man auch gelegentlich als elektorale Autokratie nennt, also eine Form, da gibt es noch Wahlen, Presse ist nicht frei, öffentliche Meinung manipuliert, es wird mehr oder weniger direkt mit ökonomischen oder eben direkt mit Gewalt, Opposition stillgelegt und rechtsstaatliche Verfahren systematisch ausgehöhlt. Was das mit Ökonomie zu tun habe, dazu gleich mehr. Und auch die Bilder kennt ihr, dass ich das als eine geopolitische Krise benenne, ist wahrscheinlich neu für euch, welche Bilder meine ich, ist nicht ganz so ikonisch geworden, dieses Bild, wie derjenige, der es aufgenommen hat, wahrscheinlich gedacht hat, das ist ein Hubschrauber über der US-Botschaft in Kabul, ja, das gab es auch noch, nämlich am Anfang dieses Jahres, ja, Anfang dieses Jahres ja. ähm, weil es ein ähnliches Bild, und das hat meine Generation sehr geprägt, gab als die, äh, die, äh, das Regime in Süd-Vietnam zusammengebracht, das ja von den USA gestützt war, Auch da gab es einen Hubschrauber in der damaligen US-Botschaft in äh, Saigon, ähm, deshalb ist meine, für meine Generation dieses Bild ein sehr. Vergleichbar das ist ein Bild aus dem Konflikt, der momentan schon angesprochen war, von Herrn Zaborowski aus dem Ukraine-Krieg. Dann herrscht. Warum ich das als geopolitische Krise benenne, ähm, dazu auch gleich mehr. Das sind die drei Krisen, die ich ansprechen möchte aufzeigen möchte, dass sie was mit Ökonomie zu tun haben, einige Vorschläge machen, in welcher Weise, davon ausgehend dann ins Nachdenken kommen, wie könnte man denn so über Ökonomie nachdenken, dass da Zukunft draus wird. Auch hier zunächst mal in den Bildern. Eine Ökonomie besteht nicht nur aus Statistiken und Zahlen. Das braucht man auch, aber es hat ja viel mit Alltagswirklichkeit zu tun. Deshalb auch hier erstmal Bilder. Wir haben uns an eine Wirtschaftsweise gewöhnt, die systematisch unsere, unseren Planeten, physische Natur wie lebende Natur, ausbeutet. Dafür steht das erste Bild. Bodeminien, in Brasilien, Und wir haben, das ist die eine Seite, Welt als Ressource. Und wir haben dann auf der anderen Seite uns daran gewöhnt, Welt als Mülleimer zu benutzen. Das zweite, das zweite Bild unten, mehr Meer schwebende Plastikmüll. Welt ausbeugbaren Ressourcen als Mülleimer. Das ist eine systematische Eigenschaft der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir uns versorgen mit der des täglichen Umgangs. Das haben wir eingeübt über Jahrhunderte, diese Art, der Welt umzugehen. Das Problem ist, wir sind so verdammt gut darin geworden, uns für diesen Prozess ausbeuten, wegwerfen, ausbeuten, wegwerfen, Energie zu besorgen. Wir brauchen so viel Energie in unserem Wirtschaftssystem wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Was Sie hier sehen, ist ein Graph, der die, den Energieverbrauch, und zwar der Primärenergieverbrauch der Welt anzeigt. Übrigens eine sehr verlässliche und sehr gute Datenquelle für alles Mögliche, auch den Data, kann ich mir empfehlen, eine sehr, sehr schöne gute Datenquelle. Ab dem, links ab dem Jahr 1800 und man sieht deutlich, da passiert eigentlich relativ wenig bis 1850, selbst um 1900, selbst um 1950 es steigt an, aber ab 1950 geht das BAM! Nicht strikt, im strikten Sinne exponentiell, da gibt es Brüche, wer genau hinschauen kann, kennt die entsprechenden Wirtschaftskrisen 1980, 2008 und 2021, sind genau diese kleinen Einbrüche, wo es da erst anderen Punkt exponentiell hochgehen, aber so sieht das aus. Ähm, erneuerbar ist gerade mal das hier. Ja, der fossile Energieverbrauch, der ist Quinten. wir schauen, ob er jetzt hier weiter so geht, also ob noch wieder ein weiteres hochkommt oder ob es tatsächlich so abflacht. So mit der erneuerbare Händler hat, ist gesteigert. aber mal schauen, ähm, da ist das sehr im Vergleich, im Weltmarkt vergleichsweise Aber ich denke mal, da trage ich heute nach Antien, das ist wahrscheinlich den meisten von euch bewusst. Globale Demokratiekrise, hat, das hat das mit Ökonomie zu tun. Zunächst mal, von der Verursachung her, hat das was Ökonomie zu tun, dass Leute wie Modi, Leute wie Trump, Leute wie Putin, in die Macht kommen. Das Bild links, das visualisiert das Problem, auf das ich hinweisen will, ähm, auch wieder im Alltag. Das ist ein Foto aus Sao Paulo, Brasilien. Ich denke mal, es ist relativ deutlich, was es zeigt. Extreme wirtschaftliche Ungleichheit. Links ein Apartmenthochhaus, wo jeder Balkon ein Swimmingpool hat, und rechts eine Favela, ein brasilianisches äh, Elendsrecht. Getrennt da eine Mauer. Die These ist also tatsächlich, und da gibt es äh, Evidenz dafür, dass Ungleichheit und vor allem. Die steigernde Ungleichheit ein zumindest fördernder Faktor ist für Menschen wie Trump, Putin oder äh, Orban. Es ist sicherlich nicht der einzige Faktor, das wäre übertrieben gelogen manipuliert. Was Sie rechts sehen, ist die sogenannte Elefantenkurve. Die ist sehr berühmt, wenn Sie Elefantenkurse ja, irgendwo googeln, dann ja. Sie Sieht manchmal eben anders aus, manchmal ist der Rüssel weniger hoch, das ist der Kopf des Elefanten, der hier dargestellt wird, das ist ein Vorstellungsvermögen, ist der Kopf des Elefanten, dann ist der Rüssel der hochgehoben, manchmal ist der Rüssel niedriger oder nicht, eigentlich nicht davon ab, wie weit wenn man hier geht, das schirrt das Ganze da. <lacht> Das sind die weltweit gesehen, die 10% ärmsten, 20% 30, immer die als 10% der Weltbevölkerung das aufgestellt hintereinander von dem ärmsten zu reichsten. Hier der rechte Teil, da hat man den Maßstab auseinandergezogen, um die 10% reichsten, die 1% reichsten, die 0,1% reichsten, die 0,01% reichsten, reichsten und so weiter abzubilden. Das hat man gezogen. Man müsste es eigentlich, wenn man es maßstabsgerecht macht, wieder zusammendrücken, dann ist das, die Verdürzung noch steiler. Es ist relativ unumstritten, dass das die Wirkung der sogenannten Globalisierung der letzten 30, 40 Jahre zeigt. Wie gesagt, im Detail umstritten. Was zeigt es? Von dieser Globalisierung haben profitiert am meisten die sehr, sehr, sehr reichen. Also, das geht jetzt hier ganz rechts. Die 1% Reichsten haben 27% des allgemeinen, ähm, insgesamt weltweit, das Volumens des Einkommenswachstums auf sich vereinigt. Das heißt, 1% der Weltbevölkerung alter Dame, das hat das Einkommen sich um. Zum Teil 250%, 200% oder mehr, äh, ist gesteigert. Wer auch relativ viel davon profitiert hat, profitiert hat 100% Einkommensteigerung, 120% das sind die Mittelklassen in Indien und in, in China. Das sind hunderte von Millionen, Millionen. deutlich reicher geworden. Wer hat am wenigsten davon profitiert, die, die ganz Ärmsten? Und die Bottom 90% heißt es hier, also alle, die nicht zu den 10% reisten, im globalen Norden, also in den Industrieländern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in den letzten 40 Jahren sowohl im globalen Norden, wo viele dieser 1% reisten wurden, natürlich nicht alle, große und größere, größere Ungleichheit haben, also die da, die Bottom 90%, die gewinnen. Kaum oder wenig von der Globalisierung, die anderen sehr viel, das heißt größere Ungleichheit. Und gleichzeitig im globalen Süden dasselbe. Da haben sich sehr viele Menschen aus der Armut rausgearbeitet und da haben wir eine deutliche Steigerung der Ungleichheit. Und es gibt sehr große Evidenz, dass steigende Ungleichheiten Gesellschaften anfällig machen. Unstabil. Anfällig für Populismus, anfällig für Autoratismus, anfällig für die Politik, für mich vorher, die ich vorher beschrieben habe. Ein Faktor, nicht der Faktor. Das Zweite ist natürlich, an der Stelle hat es auch gesagt, das hat natürlich dann auch wieder Rückwirkungen auf Ökonomie. Oder anders gesagt, Ökonomie ist immer politische Ökonomie. Ein Trump macht eine andere Wirtschaftspolitik als jemand anders. Ein Putin macht eine andere Wirtschaftspolitik. Und diese Wirtschaftspolitik beeinflusst dann wieder das Leben von Hundert und von Millionen. Also es ist in beiden der Einfluss. Was meine ich mit geopolitischer Krise? Das hatte ich ja nur angerissen vorher. was hat es mit Ökonomie zu tun? Es gibt ein historisches Muster in der Neuzeit, relativ stabil, seit den letzten 500 Jahren, also etwa. Das wird immer deutlicher, umso näher wir an die Gegenwart kommen. Eine relativ sichere, eine relativ stabile globale Ordnung, das heißt eine Art von Regelsystem, wie die Dinge zu laufen haben, haben wir immer dann, ich sage gleich von herein leider, wenn eine Macht, in diesem Fall eine europäische Mächte, dominant ist. Nein, also europäische oder europäische Sieglerkollegen. Das beginnt der Zyklus so langsam, da ist es noch nicht richtig schön ersichtlich mit den Habsburgern im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Deutlicher wird es vor allem in Europa, dann. Die Vorherrschaft von Frankreich im 18. Jahrhundert. Sehr klar wird dieses Muster im 19. Jahrhundert, da hat es auch einen Namen der Geschichtswissenschaft, da nennt sich das Pax Britannica, der britannische Frieden. Großbritannien, die dominante Weltmacht, das Empire, wir haben nochmal schön in abgesandten Formen gesehen, durch das Begräbnis der Queen jetzt, ne, das war das Empire in Unförmchen und so weiter und so fort. Ähm, das Empire ist äh, 25% der Weltfläche, gehörte zeitweise zu Großbritannien. Und das dann im 20. Jahrhundert abgelöst durch die Vereinigten Staaten. Dieses Pax Britannica ist übrigens nachgebildet, das Phänomen ist, existiert natürlich nicht nur in der Neuzeit, sondern Pax Britannica ist Latein Und also Pax Romana ist die entsprechende Begriff für, für das römische Reich. Da ist eben auch Frieden im Mittelmeerraum, Handlung und Stabe und so weiter. Nochmal, ich sage jetzt nicht, dass das gut ist, ich beschreibe ein historisches Muster. Die Führungsmacht des 20. Jahrhunderts wird im Grunde genommen seit 1950, ich habe jetzt hier keine Datenreihe gefunden, die das zeigt, da ist das Wert da immer schwächer. Hier ist es gemessen an ähm, Bruttoinlandsprodukt der Welt, und zwar der Anteil der USA, das ist hier in den 80er Jahren mal noch 22 Prozent und inzwischen nur 14 Prozent. Also fast eine halbe. Das Tragische ist, die geben sich nicht einfach wie in den Staffel, einen Staffelstaat in die Hand. Die Habsburger den Franzosen, die Franzosen den Briten, die Briten den Briten der USA und die USA dann wahrscheinlich China. In den Zeiten, wo die alte Vormacht schwach wird und es noch nicht klar ist, oder jedenfalls noch nicht, ja, und das sage ich gleich, ausgekämpft ist, die neue Vormacht ist, kommt es zu sehr vielen Kriegen. Kriegen zwischen den Mittelmächten, die plötzlich sagen, merken, es gibt keinen kein top dort mehr, mehr der mir auf die Finger haut ich darf mal was ausprobieren. Jemen ist so ein Krieg, ein Krieg, den wir vergessen, der nicht furchtbar ist. Da kämpfen halt die Saudis und die Iraner und ihre Einflüsse. Oder aber. Die Kriege, die in der Neuzeit an Weltkriege werden, die gibt es nicht nur seit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, gab es auch schon äh, zwischen den Briten und den Franzosen aus also dem 18. Jahrhundert, der sogenannte Siebenjährige Krieg oder den Napoleonischen Kriege, sind alle weltweit gefochten worden, auch in Kolonialgebieten. Ähm, wenn die zwei, die absteigende Großmacht und die möglicherweise aufsteigenden Großmächten, miteinander kennen. Und der Ukraine-Krieg ist gewissermaßen in gewisser Hinsicht der Erste, der wirklich 100% in dieses Muster passt. Nicht schön. So, das war jetzt die Krise und was hat die Krise mit der Ökonomie zu tun? Und ich glaube, beides nicht. Wirklich, um hier fröhlich aus dem Saal zu gehen. Wenn Ökonomie Teil des Problems ist, kann sie auch Teil des, der Lösung werden? Und da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Konkrete gehen. Das macht ja zum Teil in den Workshops, da solltet ihr auch selber eher ins Denken kommen. Ich will euch ein bisschen ein paar Futter geben zum Nachdenken und andererseits auch ähm, so ein bisschen die grundsätzlichen Fragen anreißen, die es sich hier zu stellen gibt. Und da will ich zunächst einmal eine Reflexionsschleife drehen. Und zwar an der witzigen Doppeldeutigkeit, der witzigen Doppeldeutigkeit des Begriffes Ökonomie. Im Deutschen ist das eine sehr schöne Doppeldeutigkeit, die wir auch gerne an der Gusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung immer wieder nutzen, auch in den Nennungen unserer Professuren. Weil wir dann eine Professur so für plurale Ökonomie. In der ganzen Doppeldeutigkeit des Begriffs, Die Doppeldeutigkeit ist das? Und einmal Ökonomie natürlich die Wirtschaft. Genauso verwendet für die Wissenschaft, die über die Wirtschaft nachdenkt. Also der Gegenstand des Nachdenkens und die Wissenschaft, die über nachdenkt, mit dem gleichen Begriff bezeichnet. Das Witzige bemerkenswerte und wichtige, dass diese beiden Elemente, die Wissenschaft, über die Wirtschaft nachdenkt und die Wirtschaft sich wechselseitig stark beeinflussen. Also, es ist nicht unwichtig, wie wir über Wirtschaft nachdenken, am Anfang war Wirtschaft ist undenkbar aus Titel, weil das dann institutionalisiert, beispielsweise in Rechenwerken wie das Bruttoinlandsprodukt oder wie die Buchhaltung oder, oder, oder. Die in der Steuergesetzgebung, weil das natürlich Wirtschaft wieder entscheidend beeinflusst. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Weg. Wirtschaft, Lobbyismus oder sonst was, beeinflusst die Art und Weise, wie über Wirtschaft nachgedacht wird. Lehrmaterialien bereitgestellt werden, und so weiter. Und so. Aber das Beides ist wichtig. Das Denken über Wirtschaft hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Oder wie wir uns Wirtschaften vorstellen können. Und da, genau an diesem Punkt will ich ein bisschen was mit euch ja, andenken. Und das ist ein zentraler, ein zentraler Impuls, den wir an der Ressales Also, jetzt wird es, ich betone nochmal, also bisher habe ich tatsächlich über Dinge gesprochen, die natürlich nicht völlig unstrittig in der Wissenschaft, Gott sei Dank, ähm, aber wo es doch so ist, dass es viele Studien dazu gibt, und um gute Argumente, viel Daten, dazu, also das ist also diese Richtung. Was ich jetzt präsentiere, das ist sehr viel stärker, ja, von meinem Standpunkt, Dafür kann ich auch Argumente, aber das will ich einfach hier markieren und klar machen, dass es hier stärker von meinem Standpunkt her kommt. Ich bin überzeugt davon, dass zukunftsfähiges Denken über Wirtschaft, das ist zunächst einmal klar, ich sehr gut argumentierbar, wenn es eine Wirtschaftswissenschaft zukunftsfähig sein will, dann braucht sie eine Vision, eine Vorstellung von dem, wie es in Zukunft aussehen wird. Ich will jetzt nicht zu sehr provozieren. Ich könnte auch sagen, sie braucht einen Plan, aber vergesst das gleich wieder. Also sie braucht eine Vision, eine Vorstellung, wie es eine wünschenswerte Zukunft aussehen soll. Und sie, das ist das eine. Aber Utopie alleine, wenn es denn Utopie sein soll braucht auch eine klare Vorstellung davon, wie komme ich denn von A hier jetzt mit den Menschen, wie sie jetzt sind, nach B zu meiner wünschenswerten Zukunft. Also was ist der Weg? Gangbare Mittel und Wege zu einer solchen Zukunft. Um zu nennen. Wenn man das akzeptiert, dann ist klar, so ein, solch ein Denken über Wirtschaft ist notwendigerweise normativ. Der Begriff wird euch wahrscheinlich nicht viel sagen, das heißt, absolut ein bisschen so. Kampfbegriff in Wissenschaft. Er äh, enthält Aussagen über Wünschenswertes, was ist wünschenswert und was ist nicht wünschenswert. Ansonsten ist dieser Idee einer wünschenswerten Zukunft Quatsch. Solche eine Wissenschaft muss Demokratie dienlich sein. Sie muss sich klar sein, dass sie nicht außerhalb eines gesellschaftlichen Debattes steht, dass sie Teil einer gesellschaftlichen Debatte ist und entsprechend arbeiten. Hm? Transparent, eigene Standpunkte offenlegen, ich habe es gesucht, gerade zu tun, in eine Debatte hineinsprechen, nicht als Halbgott und Weiß, was sonstigen. Ja. Durchaus im Sinne davon, wir haben gute Argumente, wir haben gute Daten, aber nicht im Sinne von, ich weiß, wie es geht. Damit zum letzten Punkt. Ich glaube, so eine Wissenschaft ist zwingend ko-kreativ. Heutzutage ist der moderne Begriff häufig auch transdisziplinär. Ich mag diesen Begriff ko-kreativ. Diese Wissenschaft weiß, dass sie bestenfalls ein Teil der Lösung ist oder ein Teil der Lösung hat. Und sie arbeitet entsprechend mit den anderen Akteuren, gesellschaftlichen Akteuren zusammen und hört zu. Also es ist hier, also ich sage es mehr, nicht was gedacht werden soll, sondern wie man Wissenschaft betreibt, wenn man zukünftiges Denken wirtschaft Will. Aber da jetzt nicht nur formal in diesem Sinne, ich glaube allerdings, diese Dinge sind wichtig, bleibt ein paar Teaser-Anreger zu den konkreten drei Krisen, die ich gerade benannt habe. Und da möchte ich kontrastieren etwas, was ich als Zusammenfassung pointiert, dass herrschenden ökonomischen Denkens bezeichnen würde, zu dem entsprechenden Problem und dann eine mögliche andere Sichtweise damit kontrastieren. In der Regel wird über die ökologische Krise in den herrschenden Wirtschaftswissenschaften so nachgedacht, wie ich es gerade hier versucht habe zusammenzufassen, das Problem ist, dass es möglicher ist, andere Menschen zu schädigen, ohne dafür zu bezahlen. Der formelle, der formale Wissenschaft, Begriff in der Volkswirtschaftslehre ist externer Effekt. Es gibt externe Effekte. Ich erlaube Menschen, ein Auto zu fahren, damit werden Schadstoffe in die Luft gepustet, diese können andere Menschen krank machen. Und dafür muss ich nicht bezahlen. Die wirtschaftspolitische Lösung ist meistens, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Wobei ökologische Wahrheit klingt gut, ist eigentlich in dem, was vorher gesagt ist, im Grunde genommen nicht gemeint. Aber, ja, ich sage es mal so stehen. Damit ich ein anderes Bild kontrastieren. Weil ich schon dazu sagen will, dass gerade wenn es darum geht, von A nach B zu kommen, ökologisch richtige Preise nicht verkehrt sind. Aber ob sie wirklich zum Kern des Problems losvordringen, Licht in Frage stellen. Ich glaube, wir haben uns in der von schon erwähnten Neuzeit ein Verkehrsverhältnis Verhältnis zur Natur angewöhnt. Wir haben uns nämlich daran gewöhnt, den Begriff überhaupt so zu verwenden. Man müsste eigentlich immer sagen, nicht menschliche Natur, denn selbstverständlich sind wir Natur. Wir sind Teil der Natur und nicht Herrscher über uns. Ganz fundamental. Dieses Denken, Ausbeuten, Wegwerfen hat viel zu tun mit Missachtung, hat viel zu tun mit Wir waren der Boss. Aber nicht nur der Boss, sondern wir können es ignorieren. Im Unser Leben ist aber ständiger in ständiger Wechselbeziehung zu in Natur. Wenn, wenn ihr euch das vorstellt, ihr seid ständig umgeben von Material, das aus der Natur genommen ist, von, von nichtmenschlichem Leben und so weiter und so fort. Ihr seid keine isolierten Existenzen, sondern ihr seid ständig in Beziehung. Wenn man von diesem Weltbild ausgeht, dann hat das Konsequenzen. Und wenn man aber gleichzeitig denkt, wir sind da, wo wir sind, und sagt man, wir sind jetzt so mächtig geworden, wir sind eigentlich. Wir sind The Boss, Anthropozän. so heißt das, dann müssen wir halt versuchen, zumindest Anwälte auch des nichtmenschlichen Lebens auf der Erde zu werden. Also dieses nichtmenschliche Leben irgendwie in unsere gesellschaftlichen Prozesse hineinzunehmen, die Form, in der das geschehen könnte, da gibt es interessante Vorschläge dazu, ist die Natur braucht einklagbare Rechte, als Natur, nicht weil irgendjemand ein Mensch geschädigt ist, sondern weil Natur ja, beeinflusst wird. Und sie braucht in unseren Entscheidungsprozessen entsprechende Vertreterinnen. Witzigerweise gibt es sehr etablierte Juristen, neulich im Aufsatz eines Kollegen aus von der EU in München gelesen dazu, die genau sagen, Es geht, natürlich geht es, man muss es nur wollen. Die Demokratiekrise, Errschen die Wirtschaftswissenschaft, würde ich mal so charakterisieren wollen. The business of business is business. Wilhelm Friedman, ein sehr bekannter Ökonom des 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Jetzt mal so übersetzt, dieser Satz, oder interpretiert, es ist es nicht Aufgabe der Wirtschaft, sich in politische Fragen einzumischen. Auch nicht der Wirtschaftswissenschaft. Und die Einkommens- und Vermögensverteilung ist eine politische Frage. Not our business. Ja. Ich habe das vorher schon am Rande erwähnt. Wirtschaft ist die Versorgung der Menschen. Darum geht es. Das dient. Und sie darf dabei die Bedingungen für ein gutes Leben dieser Menschen in einer Gesellschaft nicht untergraben. Und wenn wir wissen, was gute Argumente dafür gibt, dass wenn eine wirtschaftliche Ungleichheit in einem Land sehr groß wird, dass dann dieses Land, diese Gesellschaft instabil wird, dann ist es verdammt nochmal Pflicht der Wirtschaftswissenschaft darüber nachzudenken, wie können wir ein Wirtschaftssystem systematisch, systematisch, nicht auch, davor schützen, dass wir eine zu große Ungleichheit in Gesellschaften produzieren. Hier wird schwersten in gewisser Hinsicht, Ich glaube, der Standard ist relativ leicht zu formulieren. Eine freie Marktwirtschaft führt auch global zum Ausgleich der Wohlstandsunterschiede. Lass die Märkte nur walten, alles wird gut. Sie schafft globalen Wohlstand und führt zum Eignen der Wohlstandsgefälle. Der globale Süden muss die Erfolgsrezepte des Nordens nachahmen. Wir haben es geschafft, wir müssen einfach so werden. Nur wenn der globale Süden im Denken und Handel eigene Werte eigene Wege gehen darf, kann dort Armut bekämpft und können die Fehler des Nordens vermieden werden. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich angerissen habe. Warum ist das schwer? Weil für die anderen Dinge, die ich da gesagt habe, da kann ich relativ gut Wege von A nach B benennen. Für diese Forderung, diesen Weg und diese Idee, es ist deutlich schwerer, aber ist mindestens mal als Zielvorstellung. Damit dies möglich ist, brauchen wir eine Weltordnung, die eben nicht mehr von den jeweils mächtigsten Nationen bestimmt wird. Und von Lebenschancen für alle sorgt. Also dieser Zyklus, den ich vorher beschrieben habe, in dem wir drin sind, und der uns möglicherweise andere große Gefahr tatsächlich den Planeten in die Ohren fliegen lässt, aber dann eben in pilzförmiger Variante. müssen davon wegkommen, dass der jeweilig mächtigte Staat die Ort Weltordnung bestimmt. Es ist, wir haben Ansätze, so viele Ansätze wie noch nie zuvor, ob sie reichen, ist fraglich. Wir haben das UNO-System, das gab es im 19. Jahrhundert und nicht im 18. Jahrhundert. Nicht. Es gibt eine Art von Institutionalisierung einer Weltordnung global, aber ob die so schlagkräftig werden kann, dieses Spielchen in die Anführungszeichen uns zeigen zwischen den mächtigen Staaten zu bremsen, zu kanalisieren oder wie auch immer man das nennen will, Fragezeichen. So, ich danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt wollen wir demnächst ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank.